Es geht darum, unsere Partner am Weg zum Erfolg zu begleiten. Ich habe immer wieder die Frage, ja, Ein Einarbeitungszeit, Startzeit, natürlich sind wir hier mit den Ärmeln hochgekrempelt dabei. Wir sind aber dann nicht weg, wenn diese Einarbeitungszeit quasi bewerkstelligt wurde. Dann sind wir auch in Zukunft für unsere Partner da, weil es geht um eine langfristige Partnerschaft, es geht um stetige Weiterentwicklung. Ja, wir hören nicht auf, besser zu werden. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man diesen Anspruch hat, als Branchenleader besser zu werden. Und wir begleiten nahtlos vom ersten Tag, solange wir eine Partnerschaft haben und leben. Ich glaube, wenn ein Franchise Interessent zu uns kommt, muss natürlich irgendwo eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe sein. Der Interessent erwartet natürlich, dass er mit dem Modell Remax seine Geschäftsideen realisieren kann, vielleicht verbessern kann, wenn er schon in der Branche tätig ist. Wir erwarten uns einen Partner mit höchster Qualität, der wirklich seine Kunden bestens betreut. Von der Organisationsstruktur her sind wir ein Franchise-System, das heißt eine selbstständige äh, Remix Österreich Zentrale, ein selbstständiges äh, Büro in Kufstein, ein selbstständiges äh, Büro in Innsbruck, ein selbstständiges Büro in Eisenstadt, lauter selbstständige Unternehmer. Und in diesen äh, Büros gibt es teilweise selbstständige Makler und teilweise angestellte Makler. Das ist wie der Makler und der Bürobetreiber sich das ausmachen. Bei uns herrscht prinzipiell start stimmung Das heißt, wir sind innovativ und wir, sind, wir denken in die Zukunft. Ja. Aber das große, äh, der große Benefit ist auch, dass wir auf Erprobtes und auf Erfahrungen zurückgreifen können. Somit haben wir die Erfolgsquoten am Tableau und somit sind wir bestmöglich auch beim Skalieren von Erfolgen. Und das macht, glaube ich, auch unser tolles Netzwerk in Österreich aus, dass wir von guten und Best-Practice-Beispielen lernen können und das für ganz Österreich, für jeden Makler, für jede Maklerin einsetzen können. Für unsere Franchise-Partner bestmöglich auch für den Markteintritt, für, das, für den Aufbau eines Unternehmens bestmöglich liefern können. Franchise-Nehmer und Makler erwartet